Hallo, liebe Deutschlernende! Ich möchte nicht, dass du dich lange mit den Präpositionen herumschlagen musst. Deshalb habe ich eine kostenlose PDF für dich erstellt. Klicke jetzt auf den Link entweder oben oder unten und dann kannst du dir diese PDF herunterladen. Bis später!